Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist DanielP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order. So, ähm, wir haben den nächsten Planeten erreicht, Datumia. Und, ja, wir schauen uns in diesem Part zum ersten Mal hier um und, ja, wir sind auf Suche nach machtbegabten Kindern. Und, ja, jetzt so, wo ich darüber nachdenke, wo sind die hier? jetzt kriege ich das recht korriban vibes aber sonst ja auch diese diese dunklen schwestern oder so irgendwie er befinden also weiß ich nicht ei, ei, ei. gucken wir mal was hier los ist ne? ich habe schon wieder irgendwie was ähm, ja danke <lacht> ich wollte nur da runter gucken mann okay ich muss unter jede ecke mal gucken wir da nicht gestanden ja beinahe okay guck mal wie tödlich dieser planet ist es sieht nicht freundlich aus Hast du schon wieder gesehen, war da oben irgendwas ich habe schon wieder nichts gesehen. Ja, oh Gott, das so wie ein Mini rencor kämpfen gegeneinander. Gut, jetzt mal gucken, was er so los ist. Ist das? Um, okay. Hydratis. Ich sollte mir mal angewöhnen, die Dinger immer anzugucken, aber... Na. Ja. Als ja, Soll ich mir all die Informationen ja abspeichern kann. Oh, oh. Ja, ich weiß mein orangenes Lichtschwert. Äh. Okay. Ah, na, no. ehrlich. Du so bist ich kann dich noch nicht mal erkunden ja Blicken Zahn zu BD1. Okay, anscheinend nicht. Ich dachte, ich kann teil untersuchen. So, wir sind, weiß also nicht, zwei Minuten. Hier sind schon fast tot und mal so ein Ding. Hi. Ich glaube, ich muss von höher. So, ich kam jetzt nicht so ein Ding. Ah. Oh Gott. Okay, auf anzugreifen, bitte. Ich kann nicht angreifen. Nur ja, komm mal her. Ach, komm mal ein bisschen näher. Oder nicht? so kann ich an den Wänden laufen? kann ich jetzt nicht so erkennen? Oh Gott. ich habe es beinahe schon vergessen. da so, aber ich diesmal ich hatte gesehen. ich so, schaue ja hin. da war eine Menge Erfahrungspunkte. Anfangs mit giftigem speichel ausführen, sondern nach Tod, toxische Säure ab. Okay, das ist nix. Kann ich hier so Wandlauf machen? Ja, Gott, Oh tschüss. Ich oh. brauche Hilfe. Ja, kann ich überhaupt Sprungangriffe. Ähm, ich bin so gut wie tot. Also... Ja, da wird nichts. Hier woanders lang. Kann ja irgendwo ein Speicherpunkt bitte sein. Da warte mal. nein. Tschüss. Okay. <lacht> ja klar, wir kommen hier rein. direkt vollkommen zerstört. Was? Also was gefunden? Bestattungskapseln. Ja, waren ein wichtiger Teil der Bestattungsstelle der schwestern der Nacht. nach ich habe schon wieder ja was war Ich dachte erst die Schwester in der Nacht, wenn diese. Obwohl die ist doch erste Schwester oder zweite Schwester oder irgendwie so was, ne? So, nee, ja sind so die gleichen, ey. Ja, schon wieder so voller Überlebenskampf, ey. Was hat ich? Ja, Speicherpunkt. Sehe da. Nein. Gott. Oh, da. Ah, oh Gott. Ich habe es vergessen. Ja. Das wie ich du, ey. Boah, hier ist doch blau. Dann muss doch irgendwas geben. kommen Was er jetzt erst reingeschaltet habe, ich auf den höchsten Schwierigkeit gerade, deswegen kriege ich hier so auf die Fraser und nur deswegen. Nee. Okay, äh. ich darf wohl irgendwas runterfallen, glaube ich, ne? Weil dann vielleicht auch wieder ein paar P. Oh Gott, ich bin tot. immer wenn ich die macht einsetzen dann funktioniert natürlich nicht geht dann war tschüss also ein gegner da ist das Viech. ja ich versuche ich die man dem fetten wie ich weiß nicht wieso also nicht Oh, das gibt es jetzt nicht boah, boah. warum hat denn jetzt schon wieder natürlich war doch schon tot hat irgendwie so einen kleinen ausfall angriff gemacht und dann war ich tot oh. Aber egal, jetzt muss ich das Ding noch einmal angreifen, da kriegt man meine ganzen Erfahrungspunkte wieder. Ne, Alter. sollte mehr parieren, glaube ich. Keiner parieren bringt irgendwie nicht so. so ich Gefühl, weil dann pariere ich, dann will ich zurück angreifen. Weil dann möchten ich die dinge mal direkt aus. also nicht bringt es auch nicht so auf Dauer, ich so ein gefühl ja, aber ich muss ja nur einmal das ding jetzt angreifen ja, dann kriege ich glaube ich alle meine erfahrungspunkte zu Gott, Alter! da guck ich da an? Ich bin schon wieder recht tot. Okay, rote Angriffe, die kann man nicht abwehren. Das weiß ich noch. So, jetzt auf Abstand gehen. Damit hat er mich getötet, ehrlich. Niederer Naidak. stark verteidigung aggressiven und erbittlichen Angriff der kreaturen kann mit wieder roten Paraden aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Ja, zurückgehen, speichern, Fähigkeitpunkt ausgeben. Alter. Ich brauche mehr Verteidigung oder HP schon wieder. Ey. Hallo. <lacht> Können wir zum anderen Planeten gehen? Wir reden später, ja, ich würde mal gerne da draußen einen Speicherpunkt finden, damit ich jetzt nicht jedes Mal jeden gehen muss, ey. Meditieren. So. Mal gehen wir erstmal nach rechts. So, um. eine Menge Erfahrungspunkte gekriegt. Genau, wieder kurz davor, ein level abzukriegen. Ja, verbessert sich dadurch, Angriff weniger Blocken, Ausdauerschaden. Ich hätte gern allgemein mehr Verteidigung. freudet ähm, nach vorne und da geht sein Ziel. Kann ich noch nicht nee. kann als maximale Macht? Erhöht, ich weiß, was ja, ich glaube, das haben wir schon nee. ja, aber nicht. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Maximale Macht war diese ganzen Fans. Die Angriffe nicht gezielt langsam Ziel weiter verlangsamen, das ist auch nicht schlecht. Weil ich, mein, ich wollte mir diese Fancy Angriffe, wenn ich irgendwie nach zwei drei Schlägen weg bin. Also hätte ich doch lieber irgendwie was, was ich öfter einsetzen kann. Also macht Verlangsamung. So, er ist schon wieder. Ist mir teleportiert das Ist mir schon ein paar Mal in den Aufnahmen aufgefallen. So, ich hätte jetzt aber ganz ehrlich mal, oh Gott, einen Speicherpunkt hier draußen. Möchte ich nicht die ganze Zeit zurück zum Schiff muss. So. Oh Gott. Oh, der, alter. Ich eine Sekunde hier, Mann. Hey, <lacht> guck sich dann einer an. Ich habe auch die ganze Zeit 1 gedrückt, Mann. Ah, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hier noch gar nicht hin. Ey. Wenn ich jetzt zum anderen Planeten gehen soll, warte, hey, es so einfach nicht. Warum <lacht> hey. viel zu viel Schaden von allen? Ey. Aber okay. Nein, ich werde nicht zurückgehen und den Schwierigkeitsgrad runterstellen. stellen. Ich glaube, da kann man jederzeit zeit machen. Wo der Blöde ist, ich muss jetzt jedes Mal darüber klettern und so, ey. Junge. Das Spiel ist schwieriger als Dark Souls, jetzt ganz ehrlich. Wie gesagt, jetzt nicht als Spaß, das Spiel ist echt schwieriger als Dark Souls ich habe da gespielt ich fand das nicht so schwer das spiel ist viel schneller und weiß ich nicht irgendwie viel mehr irgendwie aufpassen was du machst so. meine Erfahrung kommt und so zurück ne? so dann gehen wir da oben jetzt lang also drei gegner freue ich mich jetzt schon Ah, weißt du was hier drei angeführt die dinger sind weg ich habe es schon wieder vergessen Feuer macht mir keinen schaden äh. Ah, gibt mir das erstmal mit so einem lebensdingen aber meine leben erhöht gibt es ja auch ne? Sagen wir nicht da gibt es nur eins pro planet oder so und nein ich will keine antwort darauf haben so. erst was ich gerne hätte Mensch. Hier. wenn ich den ganzen verkackten weg hier nicht über rüber klettern muss erstmal da kommt schon wieder so viele ich glaube die strategie bei jedi großmeister ist echt hier nicht auf alles loszugehen und sondern wegzurennen wenn man die chance hat ist einfach unmöglich manchmal hier so, warum ist dieser ort hier was ist hier jetzt nix und da muss ich glaube ich jetzt hinten ne? gott ja ich glaube ich muss da lang außer hier unten ist irgendwie was Nein. Man kommt doch mal näher. Oh. Möchte ich mal gerne trennen. Oh. Okay, tschüss. Also wird das jetzt hier die ganze Zeit laufen, ey. Ne? Ja, Katzen, da sind drei Gegner, die mich wahrscheinlich verfolgen. Jetzt kommen die so in der Katze. Schießt mich mit dem Blaster ins Gericht. Ja, Callback zu Alt Republic. Was machst du hier? Oh bitte sag mir nicht, du musst du mich nicht kämpfen, ich dachte, ihr werdet alle tot. Nicht alle. Dato mir ist für dich verboten. Los, verschwinde. Naja, das geht leider nicht. Aber vielleicht könnten wir einander helfen. Weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, warte. Ich bin nicht hier. Waschig. Ah, ich bin sowas von tot. Holt euch den Eindringling. <lacht> Verstanden. den eindringling schon wieder tot ist klar die nicht aus den augen aber ich mal wieder ja perfekten block machen klappt natürlich nicht vor allem ich muss den erst ein schild abziehen da mache ich den schaden ey. Boah. Hey. ich muss schon wieder den ganzen weg hier hochlaufen man oh. er spielt so kacke schwer warum oh. diese pizza warum sind die gegner so schwer die sind schwieriger zu lesen als alle gegner die ich hier bekämpfen musste in spielen bisher Weiß du, ich gar nicht, wann nur angreifen kannst und wann nicht? Ein button meschen geht gar nicht. Ey. Ach. Ach, das, das ist das Schlimmste, dass ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Ey. Jetzt nicht mal irgendwie ganze Kämpfe oder so. Ey. Das ist echt hier, dass ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss, ey. Oh Gott. hey! Das ist jetzt nicht wahr. Alter. Was ist das? Komm schon. Oh. Gibt's jetzt nicht. Ich will noch nicht mal gegen hat kämpfen. Ich will an dem vorbeilaufen. Ach. Ach, das Spiel ist viermal schwieriger als Dark Souls. Auf Großmeister. Also ja, das ist vielleicht eine Sache. Aber ich will echt einen Speicherpunkt finden. Ey. Ich habe echt keine Lust jedes Mal dahin zu rennen. müssen wir noch mal hier einen Speicherpunkt oder so geben Hallo man spätestens bei den zwei Typen kriegt er hier auf der fresse ha, weißt du was gab es noch irgendwo andere Orte wo wir hingehen konnten ich glaube nach rechts kommt wir irgendwie nach meiner Erfahrung muss ich da jetzt weg Ist ja diese einen Typen angreifen und das glaube ich jetzt schon. Sag mal, ja, ist klar. Ich jetzt mal hier lang ich geht weg. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Er hat gefunden. Geil. Zu länger. Na, no, ist halt zum Pflanzen irgendwas. Gott. Alter. Schon wieder leicht tot, ey. Und ich gebe mein allerbestes, ey. Gott, äh eine Tür gesehen. rein ich ja, ich kann da nicht rein ja ist klar ähm. gibt es eigentlich irgendeinen Grund für mich jetzt noch weiterzugehen ich frage doch sowieso gegen die Typen ja. Alter. Ich gucke gerade, habe ich irgendeine andere Option, irgendwas zu machen gerade. Jetzt zu diesen beiden Typen, kriegt wieder auf, Verfresser. Mama ist jetzt hier so blau am Leuchten, das ist voll verdächtig. Aber warte mal. Kannst oh. ja, äh, ja irgendwie nicht hinhängen, ey. Ich würde sagen, wir das ein Speicherpunkt, ey. ich hier gerade oh. also sagen wir da ist eine abkürzung nee. schon ja, toll, jetzt kann ich jetzt zurück aber bringt mir das da warten wieder so drei viecher machst du da? Ja. Ja, ich muss einfach ganz schnell auf die losgehen. oder oh, ist irgendwas zum, zum aktivieren. So okay bitte sagen wir du bist eine abkürzung ey. abkürzung falsch oder gott sei dank ey. Ich kann schon mal hier hingehen alter was es hat hier sehr gut und statue kein dank von aussehen falls nichts gutes Schon wieder gar nicht, was der gescannt hat, aber also schon wieder was Rotes. Ich nehme an, Machtschub müsste das sein. Ne? Na, hallo, das muss für die Bedienung dieses Geräts repariert werden. Ich schon, Ich bin auch voll gut im Reparieren und so. Oder so dann kriegen wir jetzt hier noch mal auf der Fresse. Ja. bleibt mal nah an ihm dran oh gott also was hier tschüss nein dann sehe ich was ein speicherpunkt da ist ein speicherpunkt glaube ich da komme ich nicht hin sie öffnet oh, sich nicht Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Komm. Feiger Jedi. Oh, und da muss ich den ihren Schild erst mal kaputt machen. Oh. Ja, da ich gehe jetzt sofort zu denen hin. Ey. Oh, da muss ich diese drei Insekten erledigen. Oh, oh. Die kriege ich kriege doch auch schon nicht down. Aber ich muss zu denen hin, damit ich meine Erfahrungspunkte zurückkriegt jetzt. So, alter. Wesentlich habe ich eine Abkürzung geschaffen, ey. oder das ist nicht die abkürzung ich muss trotzdem noch immer hier hier rüberspringen, springen aber ich mag diese typen platz auf ey. ich sehe schon mal das problem für mich in diesem spiel ist und zwar ich weiß nicht wie ich das erklären soll aber Du musst ganz genau wissen, und ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Du kannst nicht einfach kurz reingehen in den Kampf und äh, ich habe vergessen, wie mal zur Abkürzung kommt. Er ist jetzt nicht so, als könnte ich mal kurz sehen irgendwie so, oh, der hat irgendwie sich jetzt gerade offen gelassen jetzt kann ich ihn angreifen ja ist mehr so der ist jetzt gerade offen aber der nimmt keinen schaden der, der verliert nur ausdauer oder abwehr oder irgendwie sowas das heißt wenn ich mal irgendwie einen punkt finde wo die irgendwie gerade verwundbar sind dann muss ich direkt irgendwie drauf halten weil sonst bringt das nichts ich habe dich verstanden. Da ich dann an. Komm ich bin schon leicht tot. Wie? Mal, Jedi. Na, du warst der. Ja... Jetzt habe ich den nur Ausdauer abgezogen. Das bringt überhaupt nichts. So. Oh mein Gott. So, nee, der, was ich meine. nicht einmal angreifen. So, h Schwachpunkt. Angriff und der Angriff ist dann irgendwie, weiß ich nicht. Du hast dauerhaft Schaden gemacht. Nee, du hast dann gar keinen Schaden gemacht. muss den dann noch weiter angreifen. Und das geht irgendwie meistens nicht. da ist das? Weil ich dich hinkrieg. Ich so, kann sie nicht öffnen. geht es jetzt weiter? Oh, jetzt ist hier. Da ist ein Speicherpunkt, weiß ich nicht. Oh Gott, jetzt falle ich hier runter und. Aber da ist ein Speicherpunkt und das ist das, was ich, das Wichtigste, wir haben Fortschritt gemacht. Oh. da wird ein wilder Ritt in diesem Spiel, habe ich so ein Gefühl. Oh, ist ja noch was in der Nähe, was ich erkunden kann oder so. So, wir sind schon mal ein bisschen weiter gekommen. Da ist das also solange wir jedes Mal einen neuen Speicherpunkt erreichen, was warte ich tue jetzt noch ein bisschen leveln, weil ich brauche, oh, au, ja, Verliert nicht aus den Augen. au, wo, oh. du musst dich schon mehr anstrengen. Was? Er ist abgehauen, er wollte abhauen. So, er Ich wollte nicht meditieren, ich wollte... Oh. Oh, ich wollte die beiden erledigen noch. Ich ja, Du da oben. Na, oh. wesent sind die. Leicht zu erledigen. Oh, schieß. Ich glaube, da kann ich nicht abwehren. Alter! Ich habe das Gefühl, den Angriff kann ich nicht abwehren. Weiß ich nicht. Er nee, sieht mehr. so... Er sieht so irgendwie war ja nicht so episch aus. Ah, oh, level ab. Alter. ich kann ich halt aufmachen. Sie öffnet sich so. nicht. sind wir soweit. Auf den ersten Blick. Okay, keine Ahnung. Jedenfalls suche ich mir erstmal ein Level-Up, in der nächsten Folge machen wir weiter auf Dato ja Und ja, guck mal, ob wir jetzt leveln können. Äh, etwa verlangsamen kann Kerl sein Ziel länger verlangsamen. Ich würde sagen, das nehmen wir ne? Äh, ja. Hältst du verlangsamen? Okay. Okay, das ist eine ganz lange Zeit. Da wurde er getroffen. <lacht> so, ja. Wer hätte es gesagt hat, spiel auf Großmeister ist schwer? Aber ja. Ich werde mich nicht beugen und weiterhin diesen Horror-Trip fortsetzen. Und ja würde sagen das war für diese folge in der nächsten folge gehen wir geht es weiter hier auf datum hier und ich hoffe ihr seid dann wieder dabei ich bedanke mich aller herzlich fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge